Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute gibt es kein Gameplay, sondern ein Unboxing und ein äh, Gewinnspiel. Und zwar ähm, hat mir der Entwickler von Dispatch Entity, Estray, hat mir hier dieses Paket äh, geschickt zukommen lassen und ich bin gespannt, was drin ist. Ich habe echt noch keine Ahnung, was da drin ist. Das wollte ich zusammen mit euch hier äh, auspacken und der Ben will unbedingt mitmachen. Ja, Dispatch ist ein... Äh, ja. Escape Room Game, was äh, im, im ja, so Science Fiction Setting äh, ja, angelegt ist und äh, ja ist ein deutscher Entwickler aus Berlin und äh, ja, danke dafür, dass ich hier dieses Paket bekommen habe und äh, ja, ich habe natürlich noch was für euch, äh, nicht nur das Unboxing von dem Paket hier, äh, sondern auch ein Gewinnspiel und zwar habe ich fünf Keys vom Entwickler bekommen, um die zu verlosen und ja, die gehen natürlich an euch, die äh, Keys wenn es... Äh, ja, wenn ich dann hier mal, <lacht> der Ben ist hier am Spielen, ähm, ja, wenn ich dann mal hier ausgepackt habe und äh, dann äh, erzähle ich nachher, wie man daran teilnehmen kann. Und äh, ja, ich würde sagen, wir packen jetzt einfach mal aus und ich bin gespannt, was drin ist, weil wie ihr seht, ist alles noch, alles noch zu. Ja? Ich bin hier nicht am Cheaten <lacht> und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo ich das am besten auspacke. Und wie ich den Bändern los werde, weil der, der stört ein bisschen, ne? <lacht> so, hier mal einfach... Ah, jetzt haut er schon, haut er schon freiwillig ab, ne? So. Also hoffentlich sind jetzt hier keine Leichenteile oder sowas drin. Das wäre echt übel. Das wäre echt übel. <lacht> nee, wir haben ja kein Halloween, ne? Wir haben ja kein Halloween. Komm, jetzt, jetzt, jetzt können wir aber mal hier reißen. Mann! Der, der Ben guckt gespannt, wann kommt was für mich? Wann kann ich mit irgendwas spielen? <lacht> Ja, der Karton sieht schon mal ziemlich cool aus, muss ich sagen. So und jetzt, hier Ben. <lacht> so Leute, hier der Karton mit dem Dispatch-Logo drauf und äh, ja, dem Raumschiff, auf dem wir uns befinden. Ziemlich cool. Der hat auch diesen, diesen neuen Geruch, den man kennt, wenn man irgendwas auspackt. So. Jetzt bin ich gespannt, was denn drin ist. Trommelwirbel. <lacht> Füllmaterial. Füllmaterial. Oh, Leute. Leute, Leute, Leute. Ist denn schon Weihnachten? <lacht> also. Schokobons. Oh, das... Das geht auf meinen Bauch, das geht auf meinen Bauch. Einen guten Weihnachtsmann. Mega. So, ich ich, ich mache mal hier mach hinten Platz, dann kann ich das hier besser aufbauen. So. Hier noch eine Karte. Sebastian. Da gucke ich gleich mal rein. Boah. Also das ist mal... Das ist mal eine Überraschung, habe ich nicht mit gerechnet, habe ich echt nicht mit gerechnet. Haribo. Nochmal und sogar die Vegetarischen, die darf ich sogar essen. <lacht> hier diese sind nicht vegetarisch, aber da freuen sich eventuell die Arbeitskollegen drauf. Ne? Mega, hier kommt ja immer mehr. Hier kommt ja immer mehr. Haribo. <lacht> Die habe ich auch noch nie gesehen. Dickmanns Otannenschaum. <lacht> Mega. Sehr geil. Also, wie ich das hier sehe, werde ich nicht nur Escape Room Spiele spielen müssen, äh, sondern auch äh, noch mal ein paar Sportgames. Und äh, da fällt mir noch Powerbeats, VR ein, das ich spielen muss. <lacht> Soul of the Fight äh, bin ich euch noch den Zwölf-Runden-Kampf schuldig. Und hier nochmal mal Lebkuchen, alles passend zu Weihnachten. Mega, vielen Dank äh, an die Entwickler von Dispatch Entity Astray. Hier nochmal mal Haribo. Geil. Boah, der Karton, der Karton sieht echt mega aus. Geil, und da hat diesen echt diesen neuen Geruch, wenn man früher Spiele gekauft hat, die noch in Kartons waren, so, so Amiga-Games oder, oder alte PC-Spiele, die haben genauso gerochen wie das hier. Ich, ich liebe diesen Geruch. So. Jetzt kommt noch mal hier eine Karte. Lese ich euch jetzt mal vor. Ich hoffe, ich kann auch vernünftig lesen und lesen. <lacht> Hallo, Sebastian. Wir sagen Danke für deine tolle Arbeit. Du warst einer der ersten Player im Dispatch-Universum und dein Feedback hat uns geholfen, unser Produkt weiter zu verbessern. Dafür bedanken wir uns mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Kleine Aufmerksamkeit ist gut, also Wahnsinn. Diese Lieferung ist glücklicherweise nicht im Weltraum verloren gegangen. Du kannst sie ohne Rätsel zu lösen, genießen. Wir wünschen dir eine frohe und gesunde Weihnachtszeit und freuen uns, dass du ein Teil der Dispatch-Family geworden bist. Liebe Grüße und auf weitere tolle Projekte. Ja, vielen Dank äh, an das Dispatch-Team. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich einer der Ersten äh, war, der das äh, Spiel hier spielen durfte. Und hat mir auch echt Spaß gemacht, auch wenn es echt nicht einfach war. Aber ihr habt da echt äh, ja, auch mit dem Update nochmal echt was verbessert und vielleicht kommt da noch der eine oder andere Update äh, für das Spiel raus. Und äh, ja, ich habe eben mal die, die Bewertung gelesen, können wir uns gleich mal ein bisschen nochmal anschauen. Aber erstmal wünsche ich euch natürlich auch eine, eine tolle Weihnachtszeit, bleibt alle gesund und äh, ja, ich hoffe natürlich auch auf Viele neue Projekte von euch und vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere DLC für Dispatch. Das wäre natürlich auch genial. Also äh, vom, vom Setting her, vom, von ganzen Mechanik her hat mir das echt gefallen. Ich hätte mir noch ein Inventar gewünscht und so. Aber äh, im Großen und Ganzen, ist man muss sagen, es war euer erstes Projekt, was ihr da äh, auf die Beine gestellt habt. Und dafür war es echt verdammt gut. Und äh, ja, beim nächsten Game oder DLC, was ihr auch immer macht, was ihr vorhabt. Holt die Community so ein bisschen äh, mit ins Boot. Ähm, ja, macht eventuell so Close-Beta-Tests oder Alpha-Tests und äh, hört so ein bisschen auch auf, auf die Community öffnet einen Discord, wo dann Leute auch Ideen für euch dann präsentieren können und sowas hilft echt immens, weil man kann nicht immer alles irgendwie auf dem Schirm haben als Entwickler, das geht auch gar nicht, oder also als auch normale Person. Es gibt immer so Leute, die haben noch so geile und gute Ideen, was man da in dem Spiel verbessern kann in irgend irgendwelchen Spielen und ja, da kommt man manchmal auch gar nicht drauf und das, das merke ich immer selbst, wenn ich ein Spiel getestet habe und ein anderer, ja, Zuschauer oder VR-YouTuber, mit dem ich mich dann unterhalte, hat es auch gespielt. Und äh, wenn man sich dann so ein bisschen austauscht, dann kommen echt äh, super geile Ideen zustande. Und äh, ja, vielleicht wäre sowas dann auch was für euch. Also erstmal vielen, vielen Dank. Habe ich nicht mitgerechnet. Ihr seid auch die ersten Entwickler, die sich so toll <lacht> bei mir für meine Arbeit bedankt haben. Also vielen, vielen Dank. Also mir hat es Spaß gemacht, das Game zu testen und im Livestream äh, vorzustellen. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat das auch natürlich geholfen, dass der ein oder andere das Spiel dann auch gekauft hat. Also im, im Livestream ging es auf jeden Fall hervor, dass eine, der ein oder andere Zuschauer das Game gerne, ja, dazu holen äh, möchte in seine Bibliothek. Und äh, ja, ich bin froh, wenn ich so helfen kann. Und äh, schauen wir uns nochmal ganz kurz die die Steam-Seite auch an. So, hier sind wir auf der Steam-Seite. Und wir haben fünf Nutzer-Reviews. Und die gucken wir uns gleich mal an. Und äh, ich sehe hier auch gerade, dass noch ein äh, Patch rauskommt. Und äh, gucken wir mal, ob wir mal ganz kurz sehen können, um was es sich hier geht. Update Sprache und allgemeine Verbesserung. Deutsche Sprache hinzugefügt. Mega, äh, echt gut. Gameplay. Zur leichten Erkennung wurden die Batterien in Kartons verpackt. Position der Taschenlampenbatterie geändert, Schweißwerkzeug neu positioniert. Interaktive Objekte werden stärker hervorgehoben, haptische Rückmeldungen optimiert. Die Hervorhebung für den Abstandsgreifer ist nun präziser. Lagerraum neu gestaltet, Werkstattbereich neu gestaltet, weiter interaktive Objekte hinzugefügt. Optimierung. Kegel der Taschenlampe wurde verfeinert und ein Flackern bei Aktivierung zur besseren Atmosphäre hinzugefügt. Die wurde behoben, Deckels wurden vorher auf Objekte projiziert, die nahe, zu nahe beieinander lagen. Schaltflächenanimationen wurden verbessert. Ja, das, äh, man sieht auf jeden Fall, ihr arbeitet da äh, echt gut an dem Game. Und äh, ja, also für 12,50 Euro, ich habe echt schon viel, viel schlechtere Games für diese Preise gesehen und euer Spiel macht echt eine gute Figur, auch wenn es äh, ja, nicht von, von Day One aus äh, perfekt war, sage ich mal. Vielleicht hätte es geholfen, wenn man das als Early-Access-Titel ja, rausgibt. Das hilft äh, vielen Entwicklern meistens, dass dann auch keine so mega schlechten Kritiken rauskommen. Und äh, ja, schauen wir uns jetzt mal die, die, Zus ach, die Zuschauer, die äh, Kritiken an. Und äh, ja, hier sehen wir meine Bewertung. Und äh, ja, hier sehen wir nochmal eine englische Bewertung. Müssen wir jetzt nicht alles durchlesen, aber die ist positiv. Und äh, hier, hier haben wir noch mal eine negative Kritik. The devs have listened to feedback and added smooth turning and other control options. Ja. Very good. Also herzlich nochmal bedankt hier auch, dass was geändert wurde. Ja, Produkt rück, rückerstattet ist äh, immer, ja, echt schade. Weil man, man sollte schon den den Entwicklern auch die Chance geben, äh, irgendein Spiel zu verbessern und äh, ja, dass die auf das Feedback dann auch äh, eingehen können. Ja, und hier vor dos das ist ein äh, Zuschauer aus dem Livestream sogar und äh, er hat sich das Spiel dann auch geholt und er hat da schon gut was hingeschrieben, war aber auch begeistert und äh, schaut mal, wie lange der jetzt in dem Game schon war, also Wahnsinn. ADAD, auch positiv. Also schade, dass echt so wenig ähm, positive Kritiken jetzt hier für das Spiel rausgekommen sind oder äh, ja, ja, gemacht wurden. Und äh, Leute, also ich habe jetzt hier fünf Keys zu verlosen und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn die Leute, die die Keys nachher gewinnen, dann auch den Entwicklern dann äh, eine ja, Rezession ähm, schreiben und egal ob die jetzt positiv oder negativ ist, äh, schreibt das, was ihr denkt über das Spiel. Also es soll auch ehrlich sein. Es hilft niemandem, wenn man da jetzt irgendwelche ja, positiven Kritiken ähm, ja, generiert. Äh, das soll nicht so sein. Also man sollte schon ehrlich bleiben bei solchen Sachen und äh, das hilft natürlich den anderen Käufern dann auch. Also zockt das Spiel und äh, danach schreibt eine Bewertung und äh, ja Bewertungen sind auch für Steam halt Wichtig für die Entwickler, genau wie es für meinen Kanal ist, äh, Kommentare sind wichtig, Likes sind wichtig, Abonnenten sind wichtig, alles geht in diese, ja, ja Ben hat gerade Spaß, also fließt natürlich alles in die Bewertung ein, ins Ranking und so weiter. Ja Leute, ich habe fünf Keys zu verlosen und ich würde sagen, dass wir, ja, ihr schreibt einfach in die Kommentare erstmal, dass ihr das Spiel gewinnen wollt. Und äh, schreibt einfach noch dazu, dass ich auch weiß, dass ihr das Video hier ganz geguckt habt. Wie heißen die hier? <lacht> einfach mal in die Kommentare ausschreiben, also einmal, dass ihr das Spiel gewinnen wollt. Und einmal, was ich jetzt hier gerade in den Händen halte. Und zusätzlich noch, wie heißt mein Kater? Ja, das erwähne ich ja hier in dem Video auch. Und ähm, ja... Schreibt diese Sachen einfach rein, dann weiß ich, okay, äh, jeder hat da wirklich das Video hier geguckt. Und ähm, ja, so sollte es sein, dass nicht nur Leute zum äh, ja, Kiesgewinn hier ab, ab, sich äh, ja, bereichern wollen, ohne das Video zu gucken, sondern sollten auch das Video wenigstens gucken. Sollten Abonnent sein, wäre fair, äh, wenn es denn so ist. Und äh, das kann ich natürlich nicht immer nachverfolgen. Aber wäre halt äh, echt nett von euch, wenn ihr meinen Kanal dann auch abonnieren würdet. Ja, wie gesagt, schreibt, dass ihr gewinnen wollt schreibt, wie die Leckerei hieß, die ich gerade in die Kamera gehalten habe. Und äh, nennt mir einfach den Namen von dem süßen Kerl hier. <lacht> Und äh, ja, die Verlosung, je nachdem äh, wie viele Leute es sind, werde ich das eventuell auch wieder aus dem äh, ja, Glas ziehen, sage ich mal. Und äh, das Ganze wird dann, wenn ich es schaffe, Mittwoch ist Einsendeschluss um 3 Uhr. Also 15 Uhr Mittwoch ist Einsendeschluss. Also nächste Woche und ähm, ja, dann mache ich eventuell einen Livestream von der Auslosung und äh, ja, dann könnt ihr Dispatch Entity Estray gewinnen und äh, ich wünsche euch viel Glück. Dankeschön fürs Zuschauen hier und äh, ja, ich sag tschüss und der Ben sagt bestimmt auch noch tschüss, oder? Ben? Ben? <lacht> der sagt auch tschüss und äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.